Selber sind der Loba Not Another Show. Also äh, ich habe neue Techniken rausgefunden, wie man LSD-Optik auf Video machen kann. Deswegen versuchen wir es heute nochmal. Also, der Hintergrund macht Wellen. Die Arme, wenn man sie so macht, sieht ihr selber, gibt es einen Echo-Effekt. Das sieht man aber nur aus den Augenwinkeln. Und jetzt kommt doch was, wenn man morgens unterwegs ist, wenn die Sonne gerade so aufgeht und äh, das Licht von der Seite kommt, dann kann es sein, dass alles wie so durch ein Prisma auf einen wirkt. Also, dass man mehrere Farben sehen kann, die gar nicht da sind, beziehungsweise sich Sachen auffächern. Ungefähr so. Und so sieht es halt danach aus. Ja? Leider kommt es halt dazu, dass man auf das Ganze auch noch ähm, Verwirrtheitszustände hat. Man fühlt sich wie in einem Traum, es wäre alles nicht echt. Und äh, kann schon alle möglichen andere Täuschungen körperlicherseits haben. Oder auch im Bewusstsein, sodass man sich stärker fühlt, als man eigentlich ist. Schneller, als man eigentlich ist. Und deswegen sollte man da schon vorsichtig damit sein. Also diese Optik. Die ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe, hatte ich auch nur ein einziges Mal in dieser Intensität. Und zwar war das äh, auf einem Zippi. Und da war ich in, äh, in Zell, in einem Schrebergarten. Morgens in der Früh, als die Sonne aufging, ich glaube um vier oder fünf war das. Und da hatte ich halt diese Optik mit dem Pressler. Das hier, das ist so gut bei jedem, der ja ist bei allen. Weil das ist halt äh, diese, dieser echo effekt den man standardmäßig da haben kann. Ab und zu ist es auch wie ein, ein Comic. Dann sieht alles aus wie ein Comic. <lacht> Aber das ist äußerst zentlich. Happy Bicycle Day. Peace out.